Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Summer so Bros. Ultimate Abenteuermodus. Ja, da will ich noch nicht hin. Gehen wir erstmal hier zum Katalog. Ich will mal kurz zeigen, wie viele Geister ich hier schon alles freigeschaltet habe. Vielleicht will das ja jemand sehen. Ich weiß es nicht. Hier ja, guckt ich das an. Alles hier von, äh, jeder Typ, der uns im Mittelpunkt <lacht> Street Fighter. Ja, natürlich. Wir sehen sowieso alle so gemein aus in ihrer Official äh, Artwork. Und ja, das sind alles hier. Charaktere, wie ich bekommen habe durch Geistertafel, die ich auf Screen gemacht habe und 91 von 100, das ist nicht schlecht. Natürlich auch ein paar gekauft auf Screen und ja. Wir gehen jetzt in den Abenteuermodus und ich habe ja letztens gesagt, wir sind mehr oder weniger eine Sackgasse. Das stimmt eigentlich nicht wirklich, <lacht> weil ich habe dann noch irgendwas entdeckt. Zeig, <lacht> lass mich das euch mal zeigen. Ja, guck mal hier, hier ist noch was und hier ist noch was. Also, gibt es doch noch ganz schön was zu erkunden hier. Guckt euch das an. Weil ich hier noch gefunden habe. Da können wir uns doch noch ein bisschen austoben und da ist sogar noch eine andere Welt oder Dungeon. Also ja. Keine Ahnung. Erstmal lass mal hier stärken und zwar wir haben ja einige charakter Ich habe ja einige Charaktere hier mit diesem Studio hochgelevelt und wir haben natürlich nur Leute hier reingepackt, die man auch Entwickeln kann und dann gucken wir mal, was wir hier alles bekommen für neue Geister. Boom. Oh. Star Mega Man, Schussitems. items Meh. Äh, wen noch? Ich habe eine ganze Menge, glaube ich. So, Keldeo Standardform und Keldeo Kampfform oder was weiß ich, wie das heißt. resolut form starker smash und der ist Legende gar nicht schlecht. Ein paar kann ich ja mal hier hochlevel noch. dann hier dieser Was ist das denn Fürstin den Knollenauge. So hier junge Zelda. So, sie wird so ja, sie wird zu bitch Zelda aus den anderen Smash Bros. Teilen Helferschreck okay das sind so sachen die machen mich irgendwie stärker gegen helfer trophäen so ist er ja. franklin Batch könnte nicht schlecht sein und natürlich grauen so proto ground glaube ich ja ne vor Explosionsabwehr. Weiß ich. ich will jetzt die nicht alle hochballern ich hoffe ja wir werden erstmal wohl dass sie mal stärken nicht so gucken wie potenziell stark die sein können ne? helfer zum beispiel könnte nützlich sein oder Angriffskraft gegen helfer trophäen das ist bestimmt auch irgendwann situationsabhängig nicht schlecht ne? ja, natürlich wieder ein paar gp aus dem fenster werfen aber soll es ich meine diese kraft an Alter, das sind sehr viel Verteidigung. Okay. Dann wen haben wir noch? Äh, Waffen und Lauftempo. Starker Smash könnte vielleicht auch nicht schlecht sein. König von Hyrule, my boy. Haben wir keinen Grün auf Level 4? Nee. Nur noch einen Roten. ausweichhelfer auf dem dann machen wir das mal. Dreck. mach. Natürlich mit Teams irgendwie off-screen oder so herstellen, keine Ahnung. Äh, Gruppe, das heißt bei den kämpfer wechseln. Wir haben ja ein paar neue freigeschaltet, ne? Zum Beispiel Little Mac, Little Mac, wo ist er? Äh, hier. In World Circuit Outfit, glaube ich. Oder team verteidiger ist das, glaube ich, schon, ich weiß ich nicht. Gut, dann gucken wir mal. Nebelalarm. Okay, gelegentlicher Schaden für dich, was? der Nebel ist ja nicht so schlimm, aber ich hätte gerne jemanden, der Fernkampf angefahrt, wegen Ausdauer Smash. Und ich habe ja eine gute Erfahrung mit einem bestimmten Charakter, wenn es um so geht. Dann machen wir Dakantu. Der dürfte sehr viel Schaden hier so auf Dauer anrichten. Ne? So war mit dem Team und dann rein da. Weil er wird nicht schwächer. Ich dachte, unser Team ist besser als die sein Ah oh ja, super. Okay, vielleicht ist das doch nicht so schwer, wie ich gedacht hätte. aber ja, vielleicht doch. hey ich habe so anti nebel sachen aber boah, ich den mit meinen normalen Angriffen nicht allerdings ja, hat äh, schaden was ich habe mich geheilt glaube ich wegen einem meiner geister hey. Wie kann ich dieses fette ding nicht treffen ich bin einfach den angriffen hat <lacht> Klappt hat macht die mond gegen Feuerböden, geht okay, war einfacher als gedacht. Also war ein bisschen holprig, aber wir haben es trotzdem geschafft. Ja, weiter geht's. Da ist ein Kämpfer und das Metroid und Prinz Mamek. Hey, den kennen wir noch aus Mario Luigi Super Saga. Ja, wir wir sind noch höher gegangen ich angriffe mit nahkampfwaffen für gegner wir sind mit meinen Nahkampfangriffen, die sind auch nicht ohne war gerade so schön irgendwie am unterfallen und weg gesagt oh, aber auch nicht weil wir halt diese level spielen so jetzt bis aber weg oder ja, war aber sehr einfach leute schon okay war ein stern aber trotzdem so, und haben wir ja pflanzen darum sich auf jeden fall eine dungeon der bodenranke ja gucken wir mal ob wir da ticke kriegen Was ist da rechts eigentlich noch gewesen okay man hat nicht schon mal fast geschafft dann ja, heute abwehr Gegner. Das ist jetzt nicht so eine killer kombination wenn du mich fragst aber Oh Gott, ich wollte ich darunter überhaupt fallen. Hey. Oh. schon wieder damit getroffen. Und schon den, den werden wir mal, ja was schaffen, oder? Nein! Wie ist das schon wieder passiert? dann treffe ich dir mit diesen langsamen angriff ey. Ich weiß, das wird gegen competitive fox kämpfen ey. absolute horror ja natürlich dafür gefühl ich brauche einen dicken charakter ich bin sogar damit getroffen das habe ich bitte nicht raus ich bin kurz davor irgendwie zu gewinnen mehr oder weniger ja, super nein Komm schon da ist nicht unmöglich da ist nicht so stark wenn du mich fragst das ist nur wieder sehr nervig hier gegen zu kämpfen Aber ich hasse so Gegner, die nur so am rumzappeln sind ey. in die Fresse und macht doch irgendwann einen Fehler oder so. Ne, er hat schon wieder seine Ultimate. ready hat das heißt, ich bin tot mehr oder weniger. Machst du da? Na, warte, Kämpfer, um So drin. noch mal nochmal Bowser, Na, Donkey Kong, was Donkey Kong? Das müssen die ja irgendwann machen, also komm, Ist jetzt als nie, ne? in die fresse und dann auch noch mal in die fresse das glaube ich schon besser hier. Ja, ich glaube ich kann einen schlag nicht aufladen weil der so am rumzappeln ist Willst den unbedingt zu mir hinwerfen, ehrlich, nicht getroffen. Gut, macht es ein bisschen einfacher. lässt mehr ja, wenn ich ihn raushauen würde, bevor er seine Buffs hier alle bekommt. Ne? Komm her, ich warte auf dich, aber oh, ich wurde geilt. So, wenn ich jetzt treffen würde, ne? da wäre richtig gut. Natürlich und den natürlich nicht raus, und der hat sein Ding gleich wieder voll. Oh. Der hat schon wieder sein Ding voll. Oh. Gibt es einfach nicht? Ey. Ja, kann ich nicht wenden nee. nee, Ich bin jetzt weg. Äh, muss ich mich irgendwie ihr wissensbaummäßig noch ein bisschen hochballern, glaube ich. Geh äh, okay, du aber, komm. Ja, machen dir das Leben schwer natürlich. Die Gegner heilt sich bei Nahkampfangriffen. Okay, gut. Ridley. Oh, du Ah oh, dreck richtig ich die angreifen nee, natürlich nicht oh. Oh, ich habe mich aber wegen mein geist gehen ja mal irgendwann weg ein bisschen unfair, dann findest du nicht? Komm her! Er hat den ja nie im Leben raus, ey. Boah, Junge! Ich habe eine Idee, wie ich das hier erledige. So, der ist immer noch da, ehrlich. Warte mal ab. er hat erst 30 war er. der tut meine angriffe oh, junge das eigentlich noch nerviger ja, ich will ja nur diesen einkämpfer aber ich will ja nur ein bisschen weiter kommen kommen ja? so beschreibt. So, nur Schaden machen, kommen So, wo sieht da gar nicht aus, komm. Ich merke gerade, der tut meine Smash-Ange ja Abbrechen. Na so, komm, ich einfach normal an. Bis du ich. ich muss ja nur genug schaden machen damit meine ultimate hier den raushaut hat Ey, was war das nicht schon ja <lacht> warum wollte ich nicht geheilt kommen schon so, mal geilt werden ja ich habe doch diesen geist ja. Also ich kann das Ding glaube ich angreifen, weil halt oh. Ja. Ja, dann einen an. Ja, natürlich. Komm her. So, jetzt ist da draußen kommen. Oder komm auf <lacht> Geil, habe ich noch nie gesehen hat er irgendwie <lacht> auf seine brust haut schön oh, haben wir ja so zu seitdem metroid welt oder was wenn den kampf befreien den gegner alles klar kein ding Die haben ja letztens das gekämpft. voll ein. Äh. Was ist da passiert? Äh, ja, weißt du, vorhin so ein Killerkampf und dann so was. versteht <lacht> ich verstehe das Spiel nicht. Ich Programmierungen nicht im Spiel. Ja, habe ich wieder irgendwas zum Kaufen hier? 82, ja, damit lässt sich doch mal anfangen. Ne? Nee, das hier wollte ich, ne? Luftsprung. Ja. Ja, meine Würfe sind massiv verstärkt. m a s s i v ja, dat, nee. so: Ein Affe der eine Bodenbank hochklettert. Das ist witzig. Ich will mal jemand anderen spielen. Ich will jetzt wollte jetzt eigentlich Little Mac hier nehmen, ne? aber kommt halt mal so krasse Sachen. Ach. So, den habe ich kaputt. wird schon klappen. Ein Stern. Hallo. Centurio. Klein Pitt-Team, also die putzen sich. <lacht> Keine Gnade. Ja, die setzen die ganze ihren blöden Pfeil ein. bis ist habe ich gesagt? Mistard. Oh. KO! Dreck. Banane. Die sind so klein, ich kann die nicht treffen. Mistard. <lacht> genau gleich Ultimate wie Donkey Kong. nein man oh, warum macht denn der hier so ein oh, warum ist denn der so nach vorne gesprungen wir ja, so ein dreck von so was verliere ich okay der gegner hat auch gerade so was gemacht als sie tut muss aber trotzdem rauskommen Ja und da treffe ich auch noch nichts damit ist klar Fristart Komm mal hier hin. tschüss du, Komm mal hier gleich oh. hier oben bleiben dann kommt die bestimmt einfach raus so was hat also noch zwei übrig oh. gut Ah, wie viel brauche ich für doppelten luftschwung habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet viel bestimmt irgendwann mit 100 ne? ich kann nicht nachgucken Na, das neu dann die odyssey sie Zeit zeitnimmt nur ein gegner Okay. Widerstand für gegner was wie kann ich denn dann was stimmt ja wenn Pummelufs schild weg ist dann ist dann ein instant -K ne? Boah, habe ich so viel schaden gemacht ne? die weiß schwingen hey die sind von feiern beim echos nur ein zusätzliches mal springen Ugh. drei pegasus schwestern ich oft vorkommen in feiern Emblem, immer drei pegasus schwestern dass man das hier machen? Ho, oh. Ho oh, kreiert einen Regenbogen. Das ist aber von der Anime, oder? So eine Fakt, so ein Fakt. Das macht doch jetzt gar keinen Sinn. Ja, äh, Ravioli oder Rivali? Hey, ich wollte schon sagen, der sieht aus wie Fox. Äh, Falco. Den, ich habe den ja schon mal da irgendwie gesehen. Dann habe ich auch schon gesagt, gesehen aus wie Falco. Das ist falko ne? Ich wollte ich kaputt. Oh, nee. Dreck. Ich würde sagen, mir das geht irgendwann weg. Weil ich kann mich mit dem Mac nicht so gut retten. Ich glaube, das geht nicht weg. Ja, da muss ich mir extra Dinge ja rausholen. so was hat ich immer. Du musst extra ein Team hier ändern dafür. So, boom. So, komm her, Ravioli, Ravioli. Gib mir die Formeloni. Was? Also okay, ja, aber ich werde nicht davon irgendwie. Ja, du sollst dich vielleicht retten, ne? Anstatt zu schießen. Bleibst du mal hier? So, nur so nervig. Programmiert seine. Ja, du wolltest die Blume haben, ne? Das ist, was ich haben will? Dein Tod! Tod! Tod! TOD! kommt sogar, fällig sehr ey. Auf die ganze Zeit über mich umzuspringen, dann habe ich ich eben so kaputt. So, komm her. ist ja! Mein Gott. Äh. Alter. <lacht> ist... Mann, Mann, Mann. Ah, was haben wir hier noch? Vier Sterne, super stern dem Fall, oh das möchte ich, das geht schnell auf. Nein, ich keinen Bock. kao den kriege ich kaputt. <lacht> Na, jetzt habe ich immer noch Anti. Was soll's? Ein Stern brauche ich nichts Besonderes. Schigi Team. Seine smash -Angriff für die tun aber auch weg ne? Was macht er da mit mir. war jetzt greifen die mich hier auch noch wie blöd. Hey, die essen. Boah. Finger weg von dem Donut. wo Donut sind wir wieder. Eiche. jetzt zurechtgelegt ist müssen noch trocknen. Weil die aus dem Gefrierfach sind. Au. Trocknen. Mit Vanille-Überguss. Und ein paar Schokostreifen. Die sind lecker. Donuts. Um, um, um, um, um. oder her? Uh. Mir so gedacht, vor die Ultimate die dort doch schon wieder ewig bis, bis die Ende ist, ne? er lässt sich ja nicht treffen. okay New Park City, also den komischen Mario Odyssey gibt es auch New Dong City oder irgendwie sowas. so was. Dickie, wir machen das Leben schon. Oh Gott. Aus der feiern Emblem 1 Tiki diesen Drache Die dreht den Heldenkönig mit Mama an und da ist halt Fire Emblem Awakening Design von ihr wo sie heiß ist mehr Aber dieser besser. Level 99 Evolution möglich, ja dann wird sie zu erwachsenen Tiki. so Awakening. Haben wir schon so gedacht. Gut, wir ja alles But, Okay. Ist manchmal so undeut undeutlich, wo man hier ungefähr laufen kann. Aber, Mellow. So, ist das ein Dojo oder irgendwie so was? Versuch mal. Sieht nämlich aus, als wäre irgendwie ein Dojo oder irgendwie so was davor oder ein Shop, was weiß ich. Ja, ich muss natürlich, oh Gott, was ist das denn? mein gegner kann einmal in der luft mehrmals springen alle alle von denen Was ist das? Oh, gott. oh gott wir können ja alle voll nein ja gegen so habe ich einen konter ja so schwer Wo bin ich da Was? Ach, komm schon. sieht aber nicht so schwer aus, wenn du mich jetzt fragst, ne? Ich meine, ist nervig, aber weil man den drei Gegner, also das ist das nervige. Warum? So, die greifen die ganze Zeit wie blöd an, also kontern scheint hier Hey. Okay, ich kann mit Little Mac nicht <lacht> vernünftig kämpfen, dann geht es nicht. So, ich brauche jemanden dicken, weil da sind wir voll viele Gegner. Also, das ist so der beste was man machen kann, glaube ich. Über den dicken Bowser, ja, ich habe immer hab noch diese bescheuerte Kombi. Ja, Diesen, dieses geister Geisterteam ausgerüstet. Das kann wunderbar ich hier. <lacht> So auf Fresskrieg. So ihr verpisst euch, sind euch an. Pegasus sind anfällig gegen Feuer, gar nicht wahr? Aber egal. Aber meine Frage ist jetzt: weil ich jetzt hier überall drunter, nee, nee. Ist das? Nein. gott ich habe ich jetzt darunter sind alles lucien als merke ich gerade erst Okay, wir eines draußen kommt mal her da könnt ihr beide mal an einer stelle stehen Das wäre gut du bist draußen okay wollte schon sagen warum oh, ich jetzt hier nicht raus und hat sehr unschön irgendwo gelandet gut er ist die pala est und äh, linker ist pala die rechte ist es die in der mitte habe ich vergessen ich glaube ne? kein dojo mich ich auch mal auch noch platt. es was ja noch einfach ist, kommen Alles, was gut schmeckt, muss man essen. Was? War oh, schon wieder, ehrlich. Oh, das so gerne Ich den mächtigsten Angriff in feiern ein. Den Suplex. Äh, Dropkick meine ich er könnte ich konnte nicht einsammeln no. okay, du hilf mir so, jetzt habe ich eigentlich schon gewonnen wenn er mir hilft ja so oh gott das ist nicht genau das was ich gerade wollte Okay. Ja, ich dachte, ihr werdet jetzt alle schön groß. Dann könnte ich euch alle treffen. Boom. Na oh, gut. das kommt du komm. Nein, du Fisser. Bin ich fast so groß wie du. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Du hilf mir. Ist voll broken. Ne? Sehr gut. Weiß nicht, wie du heißt, aber danke mellow gucken wir mal hier noch ein bisschen weiterkommen Na, guck, ich mal karte, um, ob ich da ich mir noch auf karte irgendwo verpasst habe da ist der überraschung liebt ein stern kein ding joshi team kein ding Pff. Ich komme direkt so runter gedüst da gehe ich schon von den ja ich sowieso nicht weiß wohin ich gehe um. aber pause eigentlich hier wenn er eine luft nach unten drückt auch oh, so ein angriff ich meine hat einmal den hier einmal diesen lange Langefu, sich nach unten ja so, wo er nach unten landet. Okay, ich habe gar nichts gedrückt, aber okay. Ist wohl, was? zeitlich bedingt, dass man da drücken muss irgendwann. Ne? Boah. geiste Geister Überraschungen liebt und ein Lern Wir machen auf jeden Fall noch alles vor dem Dungeon, ne? Hydra davon geht aus, spezialstandard auch sein Feuerball. Da hätte ich mal Fox oder irgendwie so jemanden genommen, da wäre voll einfach gewesen. Na nee gut, jetzt da musste man stehen bleiben bei diesem blöden Angefallen. Jetzt trifft er mich damit natürlich. so hier Banane was das was ist das muss ich her was das, ist das. das, ist das. das, ist das. Oh, mit Bausa ist voll einfach habe ich so ein Gefühl ist irgendwie easy und ich frage mich was passiert wenn ich hier Gernlof krieg <lacht> äh, ja man kriegt Gendorf hier, also das wäre gut. und da kann man echt rein. Alles klar. Aber das war es dann für diese Folge. Lass mal noch gucken, ob wir hier irgendwas Gutes kaufen können. So 100 brauchen wir natürlich für einen extra Sprung. Weiß nicht, ob das dauerhaft irgendwie so nützlich sein wird, aber warum nicht, ne? Guck mal, ob ich ein paar Juwelen kaufen kann oder so. Wo ist dieser eine Shop? Mir fehlt noch ein Shop. das darf einfach nicht wahr sein. und oh, oh, da ist was Neues. Ah, teuer. Die immer voll viel, aber die sind immer so teuer, Mann. Kung Fu Kong, was? Die die verkauft schon für was weiß ich, wie lange du mal irgendwie nachstocken kann man die nicht leisten. Die kostet 9000, hallo 8000. Keine Ahnung, minus 30 Prozent. Fashion Scooter gleich darauf geachtet. Ich will ein bisschen sparen. Der hat überhaupt nichts mehr. Neues oder raus hier. Wir haben wahrscheinlich nichts freigeschaltet. So, aber was soll's. Doch natürlich. Sobald ich es natürlich sage, ne? Ja, Clip und Snip. Was? Wir sämtliche Hindernisse im Land des Lichts. Oh, okay. Was machen die da? Gut, <lacht> aber wir es satt erledigt. Ne? Gut, dann würde ich sagen, ich bin im Part hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder im klassischen Modus. Ach nur ein Einträge im Geisterkatalog. Und ja. Dankeschön fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo, einen Like, einen Kommentar und ciao.